Hallo zusammen, mein Name ist Atiran und ich bin im ersten Lehrjahr. Mein Name ist Allison und ich bin im zweiten Lehrjahr. Mein Name ist Luisa, ich bin im dritten Lehrjahr. Wir alle zusammen machen das KV bei der Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Und heute geben wir euch einen Einblick in unseren Berufsalltag. Wir hier in am Hauptsitz haben ein offenes Bürokonzept. Das heisst, ohne fixen Arbeitsplatz kannst du am Morgen entscheiden, wohin du sitzen möchtest. Dazu haben auch wir Lernende die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Die Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG ist eine Tochtergesellschaft von der Daimler Mobility AG in Stuttgart. Der Hauptsitz der Schweiz ist in Schlieren. Wir verliessen, finanzieren und versichern Fahrzeuge für Privat- und Firmenkunden. Das Coole an der Lehre bei uns ist, dass wir alle drei bis sechs Monate Abteilung wechseln. Zudem hat man die Möglichkeit, einmal für drei Monate zu unserem Standort in Tessin oder in die französische Schweiz arbeiten zu Wir dich jetzt bei der Mercedes-Benz Financial Services Schweiz AG. Und wir freuen uns auf dich.